Endzwissig. Herzlich willkommen zu einer Folge von den Testoleros. Wir dürfen heute exzellentes Sternburgbier bier trinken. Ach ja, klar? hier noch äh die Rückseite. Ja. Sehr ja, informativ ja, natürlich. Absolut. Wie übrigens, wer sich im letzten Video gewundert hat, das ist der Weihnachtsbaum. Im letzten Video haben wir halt Pesadwal getrunken. Guckt euch das Video mal an. Aber wir kriegen noch Besuch, wir müssen hier schnell machen. Ja, meine, mal mach auf. 200, 200 Jahre Sternbuch, deshalb von 1822 bis 2022. Herzlichen Glückwunsch. 5,2% süffig-würzig. Mach auf, ich hab einen. auf hier, wir haben jetzt auf. So, wie sieht's aus? So, Schaum bildet sich. Gut, sieht man nicht überhaupt? Das wird mir noch dem Eimer. Schön, gut. Also, die Farbe ist schon mal gut. Natürlich müssen wir mehr sprudeln, aber ansonsten ja. geht schon. Vier? Oder drei? Ey, das sieht Also, Da könnten wir sprudeln. Wie ist ja, ja. nicht spudelt. Wir das ohne. Drei. Ja. Prost. Prost. Auf Sternweuer-Export, so viel würzig, so billig kann Feierabend zählen. Dann ja. mhm. riecht schon die Stammwürze. <lacht> Zitronenabgang. Abgang. Oh ne, komm, hör mal. <lacht> Wieso denn? Komm, <lacht> um lieber oder kaum Triebe lieber? Auf die Fresse ist das. <lacht> Meine Leber ist schon K.O. in der ersten Runde. Ja. Ich weiß nicht, Jetzt genauso, dass du so ganz komischen Nachrichten hast. Ja, aber viel Stern ist wert, oder? Als wenn du äh, an der Füße leckst. <lacht> Oder du hast, den, du hast den Fuß. Wie oft hast du den schon an den Füße Oder weg? als wenn dir inner hier so den Finger so drin steckt, da so einen Mund hin und her wirbelt. So. Nicht her? Doch, ja. Zitronig. Man <lacht> jetzt ein bisschen Kohlensäure. Der Liter kostet 78 Cent. Aber was ist das für ein Nachgeschmack? Also gibt es schon mal Preispunkte. Hast du den Nachgeschmack auch? Ja. Der ganz komisch ist ja. so. Also noch jetzt als du oder so ja. Wem schmeckt äh, Herzlichen Glückwunsch? Du kannst dich gerne noch in Berlin Genießen in der Zeit, wo ich hier zusammenziehe. Ja. Also beim Ufe brauchen wir ja nicht reden. Ich meine, ich, ich muss so ganz... Ach nee, komm, Alter. Ist wie das riecht. So als wenn sich einer hier die Pulle äh, in eine Schüssel schmeißt und da die Füße badet. Und das dann wieder auszapfen. Ja, so, das, das ist ein echtes deutsches Bier. Nee, ich meine, okay, wer das gerne trinkt, bitteschön. schön. Das Blech, so. Solch ranziges Zeug darf den Edelnamen Namen Bier nicht tragen. Gebe dein Bedauern nun laut Kund und trinke ein Gebräu edlerer Klasse. Ich jetzt auch machen. und ihr jetzt was besseres? Gestern no original. Also den Kanal abonnieren und kommentieren und teilen und so weiter. Und Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Genau, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Äh, Mund spülen. <lacht> also jetzt, jetzt erstmal die Zähne putzen. Ja. Bis zum nächsten